Unser Geldsystem. Wurzel aller Ungerechtigkeit. Interview mit Bernd Udo Hack. Bei der 17. AZK im Jahr 2019 hat ein bis dahin wenig bekannter Verwaltungsjurist und Entwicklungshilfefachmann aus Berlin, Bernd Udo Hack, vor rund 3000 Besuchern einen Vortrag gehalten über sein Buch Wir brauchen ein neues Geldsystem. Das Gegenwärtige ist Unrecht. Herr Hack hat nun seine damaligen Ausführungen um drei Gedankensplitter erweitert. Im nachfolgenden Interview zeigt er unter anderem die verheerenden Folgen auf, die das bestehende und von ihm als kriminell bewertete Geldsystem heute für die Menschheit hat, legt aber auch dar, wie es ohne große Aufwendungen möglich wäre, mit einem an den Maßstäben der Natur ausgerichteten Geldsystem, sozusagen alle Probleme unserer modernen Gesellschaft an der Wurzel zu packen. Einen wunderschönen guten Tag bei CLAR TV aus unserem Interviewstudio Berlin. Ich darf heute Herrn Bernd Udo Hack begrüßen. Herr Hack, hallo, ich grüße Sie. Danke für die Einladung. Gerne. Herr Hack, Sie sind seit circa 20 Jahren in, im Ruhestand. Trotzdem haben Sie einen in Ihrem doch fortgeschrittenen Alter von Knapp 84 Jahren solch ein ungewöhnliches und schwieriges Thema wie das Geldsystem angepackt. Wie kam es dazu? Ja, ich meine, jedem denkenden Bürger ist in seinem Leben mal die Frage Geld aufgestoßen. Man fragt sich, das ist ja so wichtig im Leben, in der Wirtschaft, Finanzen. Und warum weiß man da so wenig? Keiner kennt sich da richtig aus. Und... Ähm, das äh, hat mich dann doch veranlasst, ab und zu mal nachzudenken. Ich habe aber nichts Brauchbares gefunden in der Literatur. Ich bekam einen ganz wichtigen Denkanstoß von oder Dieter Hallervorden, der in einem Sketch vor ungefähr 40 Jahren äh, mal das Thema behandelte, er will sein Geld bei der Bank mal besuchen. Geht da geht er also hin und am Schalter und äh, ich komme hier und will mein Geld mal betrachten. Wo ist denn mein Geld? Und sein Sketchpartner auf der anderen Seite ist ein bisschen verwirrt über diese naive und dumme Frage: Wo ist das Wo ist es denn? Ach, auf dem Konto. Nein, auf dem Konto. Was macht es denn da auf dem Konto? Es arbeitet. Ach, das war schön. Wie viele Stunden am Tag muss es denn arbeiten? Also so ging das immer weiter. Es war zum Kringeln, also es war zum Totlachen. Aber im Grunde, die Leute haben sich gut amüsiert. Aber im Grunde merkte ich, da stimmt doch was nicht. Das kann es doch nicht sein. Und dann hat mich das veranlasst, so ein bisschen nachzudenken. Und dann stelle ich fest, das Geld haben wir seit 6.000 Jahren. Es hat eine fürchterliche Fehlentwicklung durchgemacht, aber keiner ja, merkt das. Wir wollen uns heute ja über die gravierenden Folgen der Mängel des Geldsystems und äh, den drei Gedankenspittern, die Sie dazu haben, unterhalten. In Ihrem Buch von 2018 kommen Sie äh, zu überraschenden Erkenntnissen und sprechen bezüglich des äh, Geldsystems von Denkfehlern und einem jahrhundertealten Massenbetrug an, dem, an den real arbeitenden Menschen, äh, inklusive der Unternehmer. Wie begründen Sie das? Ich habe etwas getan, was die Fachleute, die Volkswirte, die dafür zuständig sind, schon seit Jahrhunderten nicht mehr getan haben, Grundlagenforschung. Und außerdem habe ich, was die anderen auch nicht machen, die Naturgesetze mit einbezogen und damit bin ich ja schon an der Grenze zur Spiritualität. Denn die Grundgesetze kommen vom Schöpfer, das, da hat kein Parlament mitgewirkt, also es hat Gott uns gegeben. Und damit müssen wir uns nun mal auskommen. Und in der Tat, ich bin der Meinung und begründe das dann auch im Ernsthinnen, dass unser gegenwärtiges Geldsystem ein rechtswidriges Ausbeutungssystem ist. Und zwar ausgebeutet werden die real tatsächlich arbeitenden Menschen. Dazu gehören auch Unternehmer und Freiberufler. Ein Unternehmer arbeitet wahrscheinlich mehr als jeder andere, denn denken Sie an den Tischlermeister, der sich selbstständig macht. Der hat nicht um 18 Uhr Feierabend, sondern dann geht es so los, Buchhaltung und neue Aufträge und so weiter und so fort. Und äh, dieser Betrug findet statt zum Vorteil der Geldkapitalisten. Und die tun etwas, was man so schön nennt, sie lassen ihr Geld arbeiten. Das ist aber ein Witz, das ist eine schöne eingängige Metapher, also ein Gedankensplitter. Aber, oder eine schöne Formulierung, aber in der Realität geht das gar nicht. Kein Mensch hat jemals Geld arbeiten sehen. Ich auch noch nicht. Und dann habe ich im Einzelnen weiter Gedanken gemacht und festgestellt, die Kameraden von der Fachwelt, die lassen einen Umstand tatsächlich außer Acht außen vor, den kennt jedes Kind, nämlich die beschränkte Haltbarkeit von realen Sachen. Alles verdirbt. Nahrungsmittel besonders schnell, das sieht man bei, weiß ich, Fleisch im Sommer, geht ganz schnell. Und ähm, das hat zur Folge, dass auch das Geld darunter leid, leiden muss. Denn Geld ist ja an sich ein Gutschein für eine noch ausstehende Gegenleistung. Und die Gegenleistung ist am Markt vorhanden. Man hat ja Autarkie, man kann sich selbst ernähren in der Gruppe, die gemeinsam wirtschaftet. Aber ähm, es ist so schwer, den Tauschpartner zu finden. Und ähm, das bedeutet, es vergeht Zeit und die Gegenleistung ist nicht sofort auf dem Tisch. Ich finde da nicht mal den richtigen Mann, der das, das bietet, was ich brauche und der das haben will, was ich anbieten kann. Das geht ja auf Gegenseitigkeit und auch auf Gleichzeitigkeit. Also lange Rede wenig Sinn, Geld kann nicht wertstabil sein, wie die herrschende Meinung das verlangt. Das, äh, wert, wertstabil ist, ist ein Wertspeicher, sagt man. Und dann ist es natürlich besonders wertvoll, denn dann ist es ja fast so wie Gold. Gold Gold ist einer der wenigen Stoffe, die auch nicht rosten und nicht sich verderben. Deshalb ist es auch so beliebt. Dann kommt der zweite Punkt in der herrschenden Meinung, Geld kann arbeiten, haben wir schon gesagt, geht nicht. Und ähm, die, wer gibt das Geld heraus? Äh, normalerweise äh, die Zentralbank. Manche wollen gerne das von einer Privatbank herausgeben, ist völlig daneben, denn... Geld ist ein Gemeinschaftsgut. Das soll ja der ganzen Gruppe dienen und nicht irgendwelchen Bankiers oder reichen Leuten, um ihre Gewinne zu maximieren. Er ist völlig daneben. Es ist Teil unserer Wirtschaftsordnung und kein Spekulationsobjekt, wie es jetzt gehandhabt wird. Die größte und mächtigste Bank der Erde ist die Fed, die Federal Reserve in USA. Und das ist eine Privatbank. Ganz, ganz schlimm. Und dann, ähm, Kommt ein weiterer Trick dazu, der diesen Kapitalisten in die Hände arbeitet. Wenn das Geld herausgegeben wird, dann muss man schon mal Zinsen zahlen, denn die Zentralbank verlangt den sogenannten Diskontsatz. Und die Zentralbank gibt das Geld ja nur an die Geschäftsbanken, nicht an die Privatleute, auch nicht an die Regierung. Wenn die das haben wollen, dann müssen sie das zahlen. Zurzeit ist es null, aus anderen Gründen, wegen dieser Katastrophe, die auf uns zukommt. Aber brauchen wir hier überhaupt nicht bei dem Tauschgeschäft. Denn weder der Veräußerer noch der Erwerber sind finanziell notleidend, dass sie einen Kredit bräuchten. Sie brauchen ein Mittel, um den passenden Tauschpartner zu finden. Darum geht es bei dem Geld. Das ist eine Tauschhilfe, ein Tauschmittel. Wir sind hier beim Verteilen. Und nicht im Produzieren oder auch nicht im Verwenden. Das soweit zu dieser Frage. Ja, das haben Sie auch sehr, sehr schön äh, in Ihrem Buch ähm, erläutert. Und das Team von Klar TV hat Ihre Gedanken in einem kleinen Kurzfilm zusammengefasst und veranschaulicht. Und den dürfen wir uns jetzt anschauen. Der gegenwärtige Denkfehler beim Thema Geld. Geld ist unstrittig ein Tauschmittel, das in einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft den Gütertausch zwischen den Bürgern erleichtern und beschleunigen soll. Die Waren und Dienstleistungen sind ja schon alle am Markt vorhanden bzw. abrufbar. Sie warten nur noch darauf, den passenden Erwerber zu finden. Je zahlreicher die gemeinsam wirtschaftende Gruppe wurde, desto schwerer gestaltete sich das Auffinden des geeigneten Tauschpartners denn dieser muss dasjenige Handelsgut anbieten, was der Veräußerer braucht, und umgekehrt. Diese Zweierbeziehung erforderte Gegenseitigkeit zwischen Veräußerer und Erwerber, was in der Tausch- oder Naturalwirtschaft offenbar schwierig geworden war, und außerdem Gleichzeitigkeit. Die Zwischenschaltung des Geldes machte nun die Zweierbeziehung zu einer Dreierbeziehung, hob also das Erfordernis der Gegenseitigkeit auf und vereinfachte und beschleunigte den Tauschvorgang ungemein. Der Veräußerer erhielt anstelle der gewünschten realen Gegenleistung einen Gutschein, mit dem er einige Tage später die Gegenleistung bezahlte, die er von einem Dritten erwerben konnte. Dadurch lockerte man auch das Erfordernis der Gleichzeitigkeit und wurde in dieser Hinsicht flexibler. Es geht aber noch weiter. Die Zwischenschaltung des Geldes erhöht die Menge der am Markt erhältlichen Güter nicht. Geld ist an sich eine geniale, weil einfache Erfindung, aber sie weist in ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung einen wesentlichen Denkfehler auf. Sie proklamiert und erstrebt eine Geldwertstabilität, behandelt also Geld als einen Wertspeicher. Das ist denknotwendig ausgeschlossen, denn der Wert des Geldes besteht in seiner Kaufkraft und die ist abhängig von Menge und Qualität der am Markt der betreffenden Volkswirtschaft erhältlichen Güter. Gütermenge und Geldmenge in den jeweiligen Kreisläufen sollen möglichst im Gleichgewicht gehalten werden, damit die Preise halbwegs gleich bleiben und den Bürgern das Planen und Wirtschaften erleichtern. Da aber die realen Waren mit dem Zeitablauf, mit Ausnahme von Gold, ihren Sach- und Nutzwert durch natürliche Verderbnis schrittweise verlieren, Manche schneller, andere langsamer, muss auch die Geldmenge im Kreislauf im gleichen Maße verringert werden, damit das bewegliche Gleichgewicht erhalten bleibt. Jedes Kind kennt zum Beispiel die begrenzte Haltbarkeit bei Nahrungsmitteln. Geld kann also gar nicht wertstabil sein. Die gegenteilige Annahme gleicht dem uralten Traum der Alchemisten, Gold künstlich aus Blei oder einem anderen Metall herzustellen. Eine sehr schöne Veranschaulichung Herr Huck, resultiert aus, aus diesem Phänomen eigentlich auch äh, unsere schleichende Inflation, die wir so haben. Ja unbedingt ganz einfach zu erklären. Man versucht ja beim Geldsystem ein Gleichgewicht her zu, zu behalten, zu er erhalten zwischen der Gütermenge auf der einen Seite und der Geldmenge auf der anderen Seite. Und wenn jetzt durch die Verderbnis, die laufende Verderbnis bei der Gütermenge eine Minderung stattfindet, also weniger wird, die Geldmenge aber gleich, dann habe ich zu viel Geld und zu wenig Ware am Markt. Und das nennt man Inflation. Das äh, ist äh, ganz eindeutig äh, die, die Ursache. Es gibt weitere Ursachen, die treten dann ein, wenn die Regierung oder wer immer, oder auch Privatbanken neuerdings, die Geldmenge wahnsinnig erhöhen. Mhm. Das machen jetzt gerade jeden Monat ein paar Billionen hinein in ja. den Kreislauf. Dann würde das ja auch die Inflation erhöhen ins Endlose erhöhen. Merken wir davon im Augenblick aber noch nichts, weil diese Geldmengen, die früher der Drage und jetzt die Frau Christine Lagarde, beide aus dem Bankenbereich bzw. aus der Politik, das, das auch damit auch kriminell, wie Ernst Wolf nachgewiesen hat, gewesen, heute sind es Ehrenleute, ist klar, das Geld, was dort hineingepumpt wird, wird am Unsere Markt, wo wir unsere Lebensmittel kaufen, also im Konsumgütermarkt, gar nicht wirksam. Mhm. Das brauchen die nur für ihre Spielchen, Spekulationen und Millionen, Milliarden und mal mehr mhm. äh, zu kassieren. Ja, ja, ja. Und da, da haben die Zinsen halt keine solche Auswirkung, wie ich sie bei diesem Verderbniseffekt geschildert habe. Ja, ja. Da gab es doch in der Geschichte auch äh, Beispiele, wo diese Geldmenge bereits reduziert wurde. Ich äh, erinnere mich da, äh, ich erinnere mich natürlich nicht, ich war da nicht dabei, aber habe ich einfach vor kurzem eben, eben gehört vom, vom Mittelalter, wo dann die Geldmünzen von Zeit zu Zeit immer wieder eingesammelt, eingeschmolzen und äh, dann ein bestimmter Teil davon eben äh, wieder einbehalten wurde. und äh, der Rest dann wieder in Umlauf kam, aber eben einfach weniger und äh, der Effekt daraus war, einmal wurde der Hofstaat äh, damit finanziert und zum anderen äh, waren natürlich die Leute bestrebt, äh, einfach ihr, ihr Geld so schnell wie möglich auszugeben, damit sie es eben nicht dem, dem, dem Staat geben müssen und äh, daraus wiederum resultierte natürlich ein unwahrscheinlich schneller Geldfluss und wurde auch die Wirtschaft äh, super angekurbelt. Ne? Und jetzt einfach, aber Sie können es wahrscheinlich noch viel besser mit mir erzählen oder ergänzen, ne? Ja, das mache ich gerne. Sie sprechen von dem Hochmittelalter, ungefähr ja. 1050 bis 1250. Ja, ja. Ja. Man nennt es auch die Gotik oder das Goldene Mittelalter. Da gab es das Zinsverbot, was man ja schon seit Moses kannte. Und was damals auch noch galt, mehr oder weniger unterm Tisch vielleicht mal Ausnahmen. Aber im Grunde waren die verboten. Man hatte also auch keine Eile wegen dieses Zinsverbots. Und die Landesherren haben in der Zeit ähm, auf diese Weise zunächst mal im Grunde Steuern eingezogen. Mhm. Sie haben die bestehende Währung verrufen. Das heißt, die Kupfermünzen, die man damals so weitgehend hatte, wurden für kraftlos erklärt. Überraschend. Keiner wusste vorher genau wann. Und deshalb diese Eile beim Ausgeben und diese Umlaufgeschwindigkeit, die unheimlich groß war. Und äh, der Herr Landesherr hat dann gesagt, ihr, wer sein Geld dann noch hatte, der Arme, der musste dann abliefern oder, ja gut, hat er abgeliefert, und kriegte dafür neue Münzen. Aber er musste zwölf alte abliefern. Die hat der Landesherr einbehalten, hat neue prägen lassen. Und kriegt aber nur, der Kunde oder der Bürger kriegt nur neun zurück, Hat also 30 Prozent Abverlust. Ah, ja. Und äh, der Landesherr hat auf diese Weise sein, seinen Hofstaat finanziert, auch die Infrastruktur. Also er muss ja was für die Verwaltung bezahlen, okay. für die Beamten, für die Straßen und so weiter. <lacht> Und hat dann gleichzeitig bewirkt, vielleicht war er sich dessen gar nicht bewusst, weil man die Dinge ja mental noch nicht so aufgearbeitet hatte, dass er dadurch seine Wirtschaft in Gang bringt. Und enorm. Da blühten Handwerk, da blühten das Gewerbe, der Handel. Ähm, man hat die Hanse gegründet, die durfte übrigens Zinsen nehmen oder hat genommen, weil die großes Risiko hatten wegen der Landräuber. Das waren die Raubritter, die bei den Überlandfahrten dann die gerne ausgenommen haben. Und äh, die haben es also dann praktisch gemacht, aber im, im Grunde war das äh, eine, eine Einnahmequelle für den. Da haben sie auch die K K Kathedralen gebaut, oh, die, ja. und zwar mit viel Zeit. Das Straßburger Münster ist heute noch nicht fertig, da fehlt ein Turm, nicht? aber das ist Spaß beiseite. Es stammen aus dieser Zeit auch die alten Fachwerkhäuser. Es gibt auch in dieser Zeit wenig Kriege, jedenfalls in unteren Breiten, weil man keinen Grund hatte, Kriege zu führen. Also ja, Wenn es gut war, gehen. Waren alle happy. Ja. Die hatten 122 kirchliche Feiertage. Das bedeutet im Grunde eine vier tage arbeitswoche für alle. Da waren die Leute happy. Das war eine glückliche Zeit. Aber es ist dann zu Ende gegangen, weil die Landesherren überzogen haben. Die haben nachher 60 Prozent abgezogen, das war den Bürgern zu viel und dann gab es Revolten und dann war Schluss damit. War es nicht eigentlich auch so, dass äh, Luther für, für die Zinsnahme hier so ganz drakonische Strafen äh, gefordert hat? Irgendwie so von Rädern oder sowas habe ich da gehört. Ja, das stimmt. Ich habe das gehört von dem Professor Bernd Senf, der auf der gleichen Linie arbeitet wie ich. Der erste bekannte Volkswirtschaftsprofessor, der in die Richtung Geldreform arbeitet. Also Zinsen waren ja damals generell verboten. Seit Moses und auch der Papst alle für Zinsverbot, wurde erst aufgehoben von der Kirche im Papst, äh, 1900, Anfang, 1908 oder wann. Ähm, er hat das halt nur als Teil seines Glaubensprogramms äh, verkündet. Mir ist aufgefallen, vor vier Jahren, als man die 500-jährige Thesenverkündung an der Kirche in Wittenberg, Sie kennen ja, Wittenberg nicht? Ja, die Weltberühmte. Ähm, als man die feierte, da hat man ja viel ich über Luther geschrieben, gesagt, Bücher und Talkshows. Ich habe mal geguckt und einige verfolgt. Kein Mensch hat erwähnt, dass Luther gegen die Zinsen war. Zinsverbot, das passt natürlich den Bankiers und unseren Bankstern, wie man schön sagen sollte, <lacht> überhaupt nicht ins Bild. Und der Hochfinanz natürlich noch weniger. Und äh, wurde total totgeschwiegen. Ähm, ich wollte aber noch ganz allgemein sagen: äh, Zum Geldkredit. Geldkredit setzt ja voraus, dass ich einen Überschuss habe. Ich muss etwas haben, was ich nicht, nicht selber nicht brauche. Ja. Wenn ich das real betrachte, dann sind es reale Waren. Also 100 Kilo Rindfleisch hat der Viehzüchter übrig. Dann kann der nicht sagen, oh, happy jetzt habe ich Überschuss, wie schön. Sondern der hat ein Problem. Denn er muss ja nun sich mit der Verderbnis herumschlagen. Das fängt ja an zu faulen. Wie gesagt, und das bringt ihn einen Verlust. Und das Gleiche muss gelten beim Geldkredit, deshalb der Abschlag. Nicht damit, was ich vorhin gezeigt habe, Unterschied, ich muss ja, wenn ich auf der einen Seite Ware verliere und zu viel Geld habe, Abschlagnahmen, damit das wieder in ein bewegliches Gleichgewicht kommt. Dieses Gleichgewicht ist kein feststehender Zustand, es ist nichts stabil, sondern es ist labil. vergleichbar einem Zirkuskünstler auf dem Hochseil der muss ja auch ständig an seiner Balancierstange arbeiten, damit er nicht runterfällt und dann seine Kunststücke auch noch macht. Also das gehört alles mit damit zusammen. Und die Verderbnis, wie gesagt, wird völlig ausgeblendet von der, von der herrschenden Meinung. Ja. Dabei ist das so offenkundig wie nur etwas. Es gibt auch noch weitere Zinsvorteile. Wenn das Zinsverbot wegfällt, dann fällt auch der, der übermäßige Geldzufluss bei den Reichen, die da und ich muss sagen, Zinsen, wenn Sie Zinsen verbieten, müssen Sie auch Dividenden verbieten, weil das im Grunde das Gleiche ist. Das ist ein juristischer Formunterschied, ja, aber im Prinzip heißt es immer, man lässt die anderen für sich arbeiten und kassiert Leistungslos. Und das geht nicht. Also, eigentlich macht man mit den Zinsen genau das Falsche herum, statt dass, statt dass es Geld... Weniger Wert wird wird es ja mit den Zinsen mehr wert und das, ist, das macht einfach das Ganze kaputt, äh, denke ich mal. Oder können Sie mir, können Sie uns das einfach mal noch mit den Zinsen noch mal genauer ja, und, und man sagt äh, detaillierter erklären? Immer, ja, man sagt immer, durch die Zinsen muss man dann aus dem bestehenden Geld heraus äh, her entziehen. Ist auch nicht ganz richtig, meiner Ansicht nach, denn wenn ich einen Kredit aufnehme, ohne Zinsen, da muss ich es ja zurückzahlen. Wenn ich mit Zinsen arbeite, muss ich das Zusätzliche zurückzahlen. Dann muss ich also auch mehr erwirtschaften. Und wenn ich mehr erwirtschafte, da kommt ja wieder neues Geld in den Kreislauf rein. Denn wir wollen ja keine Deflation haben, dass zu wenig Geld da ist. Wir müssen das Geld wieder auffüllen. Das macht der Landesherr durch seine Staatsausgaben. Wir würden sagen, das macht die Regierung. Die bekommt das Geld von der Zentralbank aber ohne Zinsen, diese verdammten -Sätze und Zinsen haben überhaupt keine Berechtigung, im Gegenteil. Die, die nutzen nur den Banken und die knebeln uns damit, den Rest der Bürger. Also nochmal, Zinsen in jeder Hinsicht daneben, sehr, sehr schädlich, ebenso die, die, die Dividenden, was ist, fast das Gleiche ist. Und damit sind auch Kapitalgesellschaften verboten müsste man verbieten. Die waren doch früher gar nicht erlaubt. Es gab Zeiten, wo man da sehr viel gezweifelt hat. Auch in den USA. Die waren ja zum Teil idealistisch. Aber die Geldmöpse, besonders in, äh, beeinflusst von London, und da war der Nathan Rothschild führend tätig, haben großen Einfluss genommen. Immer mit Bestechung und sonstige Sachen. Also das äh, ganz kurzen Worten dazu. Wenn man keine Zinsen hat, dann haben wir auch alle mehr Zeit. Dann heißt es nicht mehr, time is money, sondern eile mit Weile. <lacht> ja, sehr schön. Gut, Danke. Dank. Danke, das ist natürlich sehr wertvoll und aufschlussreich. Nun ähm, haben Sie ja Ihre Ausführungen um drei Gedanken später erweitert. Können Sie die uns jetzt einfach mal kurz äh, erläutern? Ja, gerne. Also die Gedankensplitter sind die Quintessenz aus dem Büchlein ja. und die Folgen davon sind erst einmal, es wird ein Nachweis dafür gebracht, dass nach den Naturgesetzen ein solches Geldsystem gar nicht existieren dürfte, was ständiges äh, Wachstum und vor allen Dingen ständige Einkommensvermehrung bei ganz wenigen bewirkt mit der Folge der sozialen Schägerung und dem unsäglichen Elend. Das ginge bei einem naturgemäßen Geldsystem nicht. In dem zweiten Splitter führe ich halt aus, dass das Geld, was auf der einen Seite zu viel ist, auf der anderen Seite fehlt, wenn also der Normalbürger oder die Mehrheit der Menschen sagt, wir brauchen bessere Straßen, wir brauchen bessere Schulen, Kindergärten und so weiter und dass man immer sagen wir haben kein Geld, das ist ein Totschlagargument und damit hat sie es, auch am Ende der Veranstaltung. Und äh, bei einem Dritten sage ich, was diejenigen, die von dem äh, Geldsystem profitieren, was die damit alles für einen Unsinn anstellen und damit äh, die Menschheit drangsalieren und in größte Nöte bringen, wie wir gegenwärtig sehen. Ähm, wenn ich sage unmäßiges viel Geld, da sage ich nur stichwortartig bei den Spitzenverdienern oder Einkommensbeziehern unter den Investmentbankern, 3,5 Milliarden Dollar im Jahr sind da drin. Und das bedeutet 10 Millionen US-Dollar pro Kalendertag. Das ist eine unvorstellbare Menge Geld, aber sie zeigt, was, welche unheimlichen Massen auf der anderen Seite sich da zusammenrotten. Und wenn die Reichen jetzt auch noch ihr Geld anlegen in Fonds, in, in Investmentfonds, und äh, der größte ist zurzeit BlackRock, dann kommen da sehr schnell Billionen. US-Dollar zusammen und damit eine unheimliche Macht. Genau, und mit dieser Macht, das ist ja das Schlimme, da werden dann die Kriege und dergleichen bezahlt. Ne? Ja, sicherlich, damit wird die ganze, da können sie die ganzen Börsen aus, aus, aushebeln. Und man nennt es dann neoliberale Wirtschaftsordnung, auch eine schlimme Lüge, denn diese Banker, die spekulieren, und da spielt der Kredit immer eine große Rolle, den wir in dem Maße gar nicht brauchen und das sind dann die Spekulationen, die noch mehr Geld schaffen und dann wird noch mehr Geld hineingepumpt und ähm, das ist ein, ein Rad, also also Wachstum ohne Ende, was auf einer begrenzten Erde sowieso unmöglich ist, was dann aber auch dafür dazu führt, dass die irgendwann abstoßen, wenn die die Kreditblasen platzen, brauchen sie noch mehr Geld und irgendwann Geht das nicht mehr, dann ist das, dann platzt die Blase und dann ist Schluss. Und dann, und dann, und dann braucht dann, man Krieg, ne? Dann, dann Krieg ist immer eine gute Beschäftigungstherapie. Das hat übrigens auch schon Charlie Chaplin gemerkt, äh, vor 100 Jahren in dem Film The Kid, ein Stummfilm, ganz bekannt. Ich, ich habe den noch gesehen, viele kennen ihn auch. Da schickt er sein Findelkind raus und der sechsjährige der schmeißt die Fensterscheiben ein mit Steinen und Charlie Chaplin kommt fünf Minuten später als Glaser und repariert das und kassiert Geld. Also man macht es kaputt, um dann zu reparieren. Einen inszenierten Krieg, um anschließend wieder aufzubauen. Und immer verdient die Branche und auch die Bankiers. Die finanzieren auch beim Krieg immer beide Seiten. Das ist eine anerkannte Methode. Also daher kommt dieses Riesen-Elend, was wir heute auf der Erde vorfinden. Und deshalb müssen wir als einfache Menschen ständig unter Druck gehalten werden. Immer Druck, Druck, Druck damit wir gar nicht zum Nachdenken kommen, schon gar nicht Muße, um tiefer nachzudenken. Ja. Und das ist auch ein Teil der Methode. Diese ganzen Bürokratien, die Einkommenssteuererklärung, da hat der Professor Götz Werner, das ist der Gründer von der DM-Kette Drogeriemarkt, mhm. der ist ehrenamtlich Professor, der hat mal vorgerechnet, wir können tatsächlich ein Grundeigentum für alle, allerdings nur Staatsbürger, nicht die ganze Welt, das ist klar, können wir zahlen, wenn wir die bisherigen, schikanösen Sozialleistungen, Kindergeld, Betreuungsgeld, Wohnungsgeld und noch ein Geld, gab mal Kohlegeld, also irre, mit, der, mit denen die Leute schikaniert werden, können wir uns einsparen, indem wir jedem deutschen Bürger das Minimum garantieren. Wir sind eine Volksgemeinschaft, die Arbeitsteilung vereinbart hat. Da, deshalb haben wir auch das Geld, beim Arbeitsteil muss ich dann tauschen und da kommen wir ins Geldproblem wieder zurück. Aber äh, die Arbeiten, also wir arbeiten gemeinsam und daran, Arbeitsteilung darf nicht bedeuten. Ähm, jetzt werde ich, werd ich emotional, ist eine Schweine, so eine Ungerechtigkeit. Die, Menschen, die hier zusammenarbeiten, die kann ich nicht rauskanten, jetzt brauche ich euch gar nicht mehr. Die werden entlassen und die Aktienkurse steigen. Hurra! Die Gewinnmaximierer freut sich und die Abenteufel. Die begehen Selbstmord, gerade in den letzten Tagen wegen dieser Corona-Scheiße, sage ich mal ganz wörtlich, die begehen Abiturienten, in der reihenweise. Da schreibt die Lückenpresse kein Wort zu, Na bloß nicht. Nicht Das geht alles den Bach runter das ist alles gewollt von diesen Gangstern da oben. Der George Soros hat mal vor 20 Jahren spekuliert gegen das englische Pfund. englische Pfund war mal eine Weltwährung, so wie heute der Dollar natürlich hat es nicht mehr die Bedeutung, aber in der EU waren die nach Deutschland die zweitwichtigste Macht, haben auch netto beigesteuert. Der hat mal gegen das englische Pfund spekuliert und hat gewonnen. Und hat, wie man sagt, ich war nicht dabei, eine Milliarde US-Dollar kassiert. Und, ach, oh, Donnerwetter, das ist ein toller Echt, das hat er gut gemacht. Das ist ein, für mich ein Obergangster. Denn ich sagte vorhin schon, die Währung, das Geldsystem ist ein öffentliches Gut. Das sind uns allen. Und nicht den Spekulanten, die uns dann in die Ungerechtigkeit treiben. Aber gäbe es die Zinsen nicht, hätten die gar keine Handhabe. Ne? Nein, nein. Das Geldsystem muss von reformiert werden. Und jetzt noch ein Wort zur Reform. Das ist ganz einfach, wenn man will, demokratisch. Wir brauchen eine Mehrheit, die sagt, wir müssen das alles ändern. Das ist schon sehr erstaunlich und bezeichnend, dass bezüglich des Geldsystems offensichtlich kein offener Diskurs zugelassen oder, oder erwünscht ist. Und deshalb sind wirklich Ihre Ausführungen so als, als Gegenstimme so, so wertvoll. Hoffen wir, dass, dass Ihre Gedanken viele, viele Menschen hören, aufnehmen und dass, dass auch ein, ein bisher als alternativlos geltendes geglaubtes System hier wirklich mal in Frage gestellt wird. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Interview und ja, danke für Ihr Engagement, alles Gute und bis bald. Ich sage bald. bitte, gern geschehen. Ja, danke schön.